Mein Name ist Torben Peters. Ich habe die Demonstration heute für das Friedensbündnis angemeldet. Und bevor ich ein paar einleitende Worte sage, ein, zwei Sätze zu den Auflagen. Bitte setzt eure Maske auf und haltet die Abstände so gut eines geht. Die Ordnerinnen, die erkennt ihr an dem weißen Band und an dem blauen Westen. Sprecht sie an, wenn ihr etwas wissen wollt. Ansonsten eröffne ich hiermit offiziell die Demonstration bzw. Kundgebung. Am 24. Februar überfiel Putin in einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg die Ukraine. Heute, zehn Tage später, ist dieser mörderische Krieg weiter vorangeschritten. Russische Truppen umzingeln ukrainische Großstädte und nehmen diese unter Beschuss. Tausende Tote, darunter immer mehr Zivilisten und über eine Million Menschen, die auf der Flucht sind. Eine Million Flüchtlinge in nur einer Woche. Diese Zahl ist beispiellos. Für den Rest der Bevölkerung bricht mehr und mehr die humanitäre Grundversorgung zusammen, während zivile Ziele unter Beschuss stehen. Nicht nur der Angriff, auch die Kriegsführung ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Heute, zehn Tage nach dem Angriff, fanden zugleich zahlreiche Friedensumgebungen auf der ganzen Welt statt. Millionen von Menschen kamen zusammen, um gegen diesen völkerrechtswidrigen und falschen Krieg zu protestieren. Es waren bislang die größten Demonstrationen seit dem Irakkrieg 2003. Dieses weltweite Zeichen der Solidarität, der Achtung des Lebens und der Unverletzlichkeit staatlicher Souveränität ist beispielgebend. Mit jedem Tag länger, der dieser Krieg dauert, muss unsere Anteilnahme größer und unser Protest lauter werden. Nationalismus, Machtpolitik und Aufrüstung haben uns in diesen Krieg hineingeführt. Nur Diplomatie, der Abzug der russischen Truppen und allseitige Abrüstung können uns aus diesem Krieg hinausführen. Ein neues Zeitalter des Kalten Krieges kann niemand ernsthaft wollen. Denn eine wachsende atomare Eskalationsgefahr, aber auch neue Aufrüstung, kann uns in den Abgrund führen. Hat jemand den neuen Bericht des Weltklimarats bemerkt? Ja. <lacht> Mit dem Klima lässt sich nicht verhandeln. Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Bemühungen für das 1,5 Grad Ziel durch eine Aufrüstungsspirale zunichte gemacht werden. Wenn hier also von einer Zeitenwende gesprochen wird, weil gemeint wird, man müsse sich neuen Realitäten stellen, also von Aufrüstung, Wehrpflicht, aber auch Atomkraft, Fracking-Gas und Kohlestromverlängerung als alternativloses neues Denken gesprochen wird, dann frage ich mich, ob mit der Zeitenwende nicht vielmehr eine Jahrzehnte währenden Rückschritt meint. Mit 14 Milliarden Euro ließe sich der Hunger auf der Welt wirkungsvoll bekämpfen. Was könnten wir nicht alles Gutes mit 100 Milliarden Euro tun? Viele von uns haben unterschiedliche Meinungen zur Entstehung dieses Krieges und zu den richtigen Konsequenzen. Wenn wir es mit dem Frieden ernst meinen, dann müssen wir uns über diese Dinge streiten. Das Friedensbündnis will ausdrücklich dazu einladen. Bei alledem dürfen wir aber nicht vergessen, was uns eint und was jetzt die dringlichste Aufgabe ist. Die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und die sofortige Beendigung des Krieges. Was können wir tun? Unsere Verantwortung liegt darin, diesen Krieg international zu ächten und Betroffenen zu helfen. Das kann denjenigen Mut geben, die in Russland für Frieden auf die Straße gehen. Fast 8000 von ihnen wurden, während, wurden auf Protestdemos für den Frieden in Russland festgenommen. Die Meinungsfreiheit wird weiter eingeschränkt. Das heißt aber auch, dass diese Meinung gefürchtet wird. Unsere Hochachtung gilt dem Mut der Demonstrierenden, möge dieser Protest dazu beitragen, Putin in Russland so unter Druck zu setzen, dass er diesen Krieg beenden muss. Unser Protest kann diejenigen zum Zweifel bringen, die sich an diesem Angriffskrieg beteiligen. All jenen russischen Soldaten sei gedankt, die eingesehen haben, dass dieser Krieg falsch ist und ihren Dienst quittiert haben. Auch sie verdienen Asyl. An alle anderen Soldaten sei gesagt, desertiert die Waffen nieder. Und unsere Solidarität kann denjenigen Kraft schenken, die in der Ukraine leiden. Ihnen gilt unsere konkrete Hilfe. Ich begrüße die vielen Spenden und Hilfsmittel, sowie die Aufnahmebereitschaft von Flüchtlingen in Stadt und Kreis. Auch aus Düneburg fahren Transporter an die ukrainische Grenze, auch mit Hilfe von Mitgliedern des Friedensbündnisses. Wir haben gerade erfahren, dass der Transporter erfolgreich an der ähm, ukrainischen Grenze angekommen ist. Auf dieser Kundgebung werdet ihr erfahren, wie ihr euch beteiligen könnt, wenn ihr wissen wollt, welche Hilfsmittel gespendet werden sollten, könnt ihr an den Stand der Friedensbewegung gehen. Zum Schluss habe ich noch einen Wunsch. Die Hilfsbereitschaft, Solidarität und der Wunsch nach Frieden waren in den vergangenen zehn Tagen riesig. Wenn wir es schaffen, dieses Verhalten an den Tag zu legen auch in anderen Kriegen und bei anderen Flüchtlingen, gerade aus der südlichen Halbkugel, mit dem Ziel, Kriege unmöglich zu machen. Das wäre eine Zeitenwende, die ich mir wünschen würde.